Ja, herzlich willkommen zu der ersten inhaltlichen Folge in der Reihe Digitale Lehre. Ich würde mich heute zunächst gern einem Thema zuwenden, das halb technischen und halb didaktischen ähm, äh, Anstrich bekommt, nämlich den asynchronen Formaten hier in einem ersten Teil, dem sogenannten Input-Video. Ähm, warum tue ich das? Ähm, weil ich... Natürlich ganz erheblich von der Gestaltung im Wintersemester abhängen wird, ob wir nur mit Vorlesungen ähm, in den digitalen Raum wechseln oder es gleichzeitig auch Seminare betrifft. Deswegen ähm, starten wir mit diesem hybriden Thema, dem input -Video. Und ich würde mir erlauben, in dem zweiten Teil des Videos ein, Ihnen ein ähm, Set vorzustellen für OBS, also den, die Open Broadcasting Software, die Sie für Windows, Mac und Linux benutzen können, mit dem Sie das Standard, die Standardpräsentationsvorlage im Corporate Design der TU Dresden umsetzen können, äh, ganz einfach mit OBS, sodass äh, man schon eine Vorstellung hat, wie so ein Inputvideo technisch aussehen könnte. Bevor wir damit aber starten, vielleicht ganz grundsätzlich etwas zu den asynchronen Formaten in der Hochschullehre. Ähm, ich habe das eingangs in dem ähm, Intro schon erwähnt, dass Studierende in besonderem Maße äh, asynchrone Formate nachfragen und zwar nicht nur, weil ähm, äh, man dann das Wissen immer wiederholen kann, sondern weil es auch so ist, weil es den Unterschied, weil das Lernen in einem virtuellen Raum und die Präsenz in einem virtuellen Raum ganz anders ist als ähm, in einem klassischen Hörsaal. Und stellvertretend habe ich Ihnen hier einen, zeige ich Ihnen hier ein Feedback auf die Vorlesung Digitalität, die ich im Moment im Sommersemester anbiete. Ich finde, Ihr Vorlesungsformat ist von den mir vertrauten Online-Vorlesungen die beste Variante. Ich habe momentan einige Probleme, was Motivation und Prokrastination betrifft. Und dank der Kombination aus ca. 45 Minuten Konserve statt mit unter glatten 90 Minuten, die genau zum Veranstaltungsbeginn veröffentlicht wird mit Countdown, Parallel im Chat und anschließender Konferenz kommen Sie der reellen Vorlesung am nächsten. Und genau das brauche ich gerade, während ich langsam den Sinn für Raum und Zeit verliere. Dankeschön. Das, was äh, hier sofort sichtbar wird, ist, dass wir, wenn wir uns auf digitale Vorlesungen vorbereiten im Wintersemester, ähm, wir folgende Dinge Dabei beachten sollten und von den Erfahrungen, die andere schon vor uns sammelten und die auch in der schon erwähnten Sekundärliteratur breit ausgeführt sind, dass man sich mit dem Input, das heißt dem, der Wissensvermittlung in digitalen Formaten etwas zurückhalten sollte und deswegen auch die Lehrveranstaltungen, die anstehen, auf den Rahmen anpassen sollte und die inhaltlichen Teile der Vorlesung etwas zurücknehmen muss. Ähm, vielleicht so viel, Sie sehen hier schon 45 Minuten, das ist die Hälfte der Vorlesungszeit, die ich mir für die Wissensvermittlung nehme. Danach, ähm, es gibt parallel einen Chat, das hat mit dem Veranstaltungsformat zu tun über YouTube Premiere, dazu vielleicht später noch einmal. Ähm, und danach einer Konferenzschaltung, die ich den Studierenden anbietet, die sie aber nicht wahrnehmen müssen. Also das heißt, es ist eine Option, wir lassen uns offen, ob wir chatten oder nicht. Insgesamt, das kann ich jetzt nach ähm, äh, drei Viertel des Semesters sagen, ist es so, dass ich den Eindruck habe, dass das Diskussionsklima in einem solchen Format sehr viel besser ist als äh, das in klassischen Veranstaltungsformaten. Aber das mag ein möglicherweise ein sehr subjektiver und deswegen auch ähm, täuschender Eindruck sein, dem ich hier unterliege. Nichtsdestotrotz äh, würde ich für die Vorlesungen, also für die Input-Videos, Folgendes empfehlen, wichtig ist, dass in den asynchronen Formaten der digitalen Lehre, und das betrifft besonders die Vorlesung, die Wissensvermittlung abgekoppelt von der zeitlichen Verfügbarkeit sein sollte. Das heißt, wenn Sie es so wie ich gestalten, also mit einer YouTube-Premiere oder der Freischaltung einer Vorlesung zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, dann ist es so, dass Sie damit natürlich so etwas wie einen Präsenzeffekt erzielen, ähm, bei dem alle anwesenden miteinander über den vermittelten Inhalt sprechen können. Ähm, hier sollte es aber so sein, dass die Verfügbarkeit der Vorlesung oder einer Aufzeichnung der Vorlesung dann nicht auf diese 90 Minuten begrenzt ist oder auf eine Woche, sondern dass die Studierenden während des Semesters die Gelegenheit haben, diesen Inhalt nachzuvollziehen. Ähm das ist der zweite Punkt, nämlich dass die Lehr- und Lernvideos den Studierenden nach Veröffentlichung mittel- und langfristig zur Verfügung stehen, sie diese weiter nutzen können, auch zur Klausurvorbereitung zum Beispiel. Denn es ist tatsächlich etwas anderes, ob man in einer Vorlesung mitnotiert und mitschreibt oder ob man ähm, auf einem Bildschirm eine Präsentation ablaufen sieht. Ähm, ich würde, äh, das genügt natürlich anderen Dynamiken und auch anderen ähm, Aufmerksamkeitsökonomien und ich würde sie dazu ermuntern, dass Sie Ihr Material langfristig zur Verfügung stellen und das Studierenden verfügbar halten. Das geht ja zum Beispiel, wenn Sie nicht auf Open Educational Resources setzen wollen, auch in abgeschlossenen Website-Bereichen oder in ähm, abgeschlossenen Blog-Bereichen, die Sie zum Beispiel mit einem Passwort schützen, sodass Sie von außen nicht einsehbar sind. Wichtig ist, dass die Lehr- und Lernvideos, die Sie asynchron einsetzen, 45, also 40 Minuten bis 45 Minuten, in der Regel und idealerweise nicht übersteigen. Das bedeutet im Hinblick auf das Wintersemester, dass wir um zwei Wochen verspätet beginnen und das aber ein verkürztes Semester ist, kein Verschobnis, dass wir höchstwahrscheinlich nur zwölf Sitzungen haben werden, um eine thematische Vorlesung oder eine Einführung zu gestalten. Und wenn Sie dann noch den jeweiligen Input auf die Hälfte der Zeit reduzieren, sehen Sie, dass diese Veranstaltungen prinzipiell ihr Gesicht ändern und einen anderen Charakter bekommen. Und darauf sollten wir uns einrichten und dieses, dieser erste Punkt, nämlich die Reduktion, die, in, die inhaltliche Reduktion ähm, in der Miss Wissensvermittlung, ist der erste zentrale Punkt beim Einsatz von asynchronen Formaten. Und das Ganze betrifft auch Seminare, das heißt, auch in Seminaren sollten Sie ähm, das mit den Input-Videos nicht übertreiben. Ähm, gute Erfahrungen gemacht habe ich mit, mit Input-Videos im Umfang von ungefähr 20 Minuten. Wenn Sie das möchten und es tatsächlich eine breite Wissensbasis erst einzuführen ist, Und orientieren Sie auf zweimal 20 Minuten mit einer entsprechenden Pause und Aktivierungsphase noch einmal dazwischen, Dazu kommen wir aber hier in den nächsten Wochen. Das zentrale Moment, warum man mit asynchronen Formaten arbeiten sollte und eben nicht die Vorlesung einfach nur dadurch führt, dass man eine Videokonferenz anschaltet, erwartet, dass alle da sind, ohne Aufzeichnung arbeitet und danach ist der Stoff vermittelt, ist, dass wir mit asynchronen Formaten unterschiedlichste Barrieren abbauen. Die erste ist tatsächlich eine Barriere, die ähm, üblicherweise Studierende trifft, wenn sie zwischen Veranstaltungen unterwegs sind. Das heißt, nicht in dem digitalen Raum, sondern in Präsenzveranstaltungen, nämlich diese 20 Minuten zwischen den einzelnen Vorlesungen. Ähm, die Barriere bauen wir damit schon mal ab. Das Zweite ist, dass viele Studierende neben ihrem Studium ähm, arbeiten sind, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und das fällt in den Zeiten, in denen ähm, der öffentliche Raum sich grundlegend verändert hat, natürlich sehr viel schwerer, weil zum Beispiel Nebenjobs in der Gastronomie ausfallen und Studierende anderweitig Geld verdienen müssen. Das Letzte ist, dass Studierende sich auch um Kinder und Angehörige kümmern ähm, und deswegen nicht in einem festen Zeitslot immer zur Verfügung stehen, wie das unter normalen Bedingungen der Fall wäre. Das heißt natürlich nicht, dass Sie von Ihrem Anspruch zurücktreten sollten, dass Ihre Vorlesung relevant ist für den Studiengang und für die Entwicklung äh, und das Lernen der Studierenden, sondern dass Sie nach Möglichkeiten suchen, Studierenden das selbstbestimmte Studium ähm, zu erleichtern. Schlussendlich ist auch dann die Abwechslung, die Sie innerhalb von 90 Minuten realisieren können, also zum Beispiel 40 Minuten Inputvideo, danach Diskussion ähm, im Chat oder in einer Konferenz aktiviert Studierende auch nochmal sehr viel stärker, als sie äh, es realisieren könnten, wenn sie 90 Minuten eine reguläre Vorlesung halten ohne Feedbackschleife. Ja, vielleicht ganz kurz, ähm, das ist der erste Teil. Input-Videos sind ein wesentliches äh, Element der asynchronen Lehre äh, in Vorlesungen und diese, das Grundprinzip ist, dass sie die Wissensvermittlung aus den Präsenzphasen der Vorlesung auslagern ähm, und dementsprechend äh, die Präsenzphasen nutzen, zum Beispiel im Chat oder in einer Videokonferenz, um mit den Studierenden sich auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Ich werde äh, jetzt in loser Folge in den weiteren, in den nächsten Folgen noch andere F Formen des Inputs vorstellen und auch dann unterschiedliche Möglichkeiten der Aktivierung der gemeinsamen Aufgabenbewältigung und so weiter und so fort, die auf die Kollaboration zwischen den Studierenden setzen, sodass sich möglicherweise das Gesicht ihrer Lehrveranstaltungen ändern wird. Und um dafür das notwendige Handwerkszeug in die Hand zu bekommen, äh, habe ich mich entschieden, diese kleine Reihe aufzunehmen. Und dazu werden wir jetzt kommen. Moment, jetzt muss ich einmal die Vorlesung umstellen, und zwar einmal auf das... Die Präsentationsvorlage, die sehen Sie jetzt schon ähm, und das ist das, worauf ich jetzt hinaus will. Das heißt, ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie mit ganz einfachen Bordmitteln und ein bisschen technischem Support ganz einfach mit OBS ähm, Videos realisieren können. Und ich habe mich dazu entschlossen, ähm, Ihnen ein Angebot zu unterbreiten, mit dem Sie Ihr Kamerabild und eine Lizenzangabe sehr einfach in eine solche Standardpräsentation integrieren können. Dafür wechsle ich jetzt einmal nach OBS ähm, und Sie sehen jetzt hier den normalen Startbildschirm. Ich habe ein tiefblaues Hintergrundbild integriert, um Ihnen äh, den, die Abmessungen anzuzeigen. Das ist eine 16 zu 9 Auflösung und das ist die normale Auflösung, die empfohlen wird für die Präsentationsvorlagen im Corporate Design der TU Dresden. Und ich würde Ihnen jetzt ein, eine Vorlage hier zeigen in OBS, die Sie anlegen können. Und alle Files, die ich dafür verwende, können Sie sehr gern benutzen. Ich teile sie äh, in einem ZIP-File in der Beschreibung dieses Videos. Ähm, sie müssen dazu meinen Namen nicht erwähnen. Wenn Sie es tun wollen, dann tun Sie das. Aber da lege ich keinen Wert drauf, denn es sind tatsächlich mit Photoshop-Erfahrungen äh, sehr schnell angelegte Grafiken, für die man eigentlich weder Dank noch Namensnennung braucht. Also, ganz kurz, Sie sehen hier den Hintergrund in OBS und Sie müssten jetzt anlegen, ein neues Bild und zwar den Kamera-Hintergrund. Das Ganze ist jetzt gebaut für eine Webcam mit einer 4 zu 3 Auflösung. Moment. Mit einer 4 zu 3 Auflösung und ähm, das würde ich Ihnen ganz gerne jetzt hier zeigen. Muss mal kurz schauen, dass ich hier nicht selber durch ein, durcheinander komme. Moment, in welchem Ordner war das jetzt? Ist schon im Livestream. Okay, also wir suchen OBS Kamera. Halt, Moment, OBS Kamera Background. Halt. Das ist es wohl. Öffnen. Okay. Und das ist der Hintergrund für Ihre Webcam. Das, warum ich Ihnen jetzt die, das blaue Hintergrundbild mit einspiele, ist, dass Sie dieses Kamera, diesen Kamera-Background ideal und optimal aufziehen können. Ich lege es mit in die, das ZIP-File für Sie. So, das nächste, was Sie hinzufügen können, ist eine Videoaufnahme Ihrer Kamera. Ich verwende jetzt die Kamera meines Notebooks, also nicht die Moment, da muss ich ein bisschen, ein bisschen anders hinsetzen, so ist es so ist glaube ich ganz okay. Moment, so so ist es ein bisschen hübscher. Ähm, und diese integrierte Kamera, die ich sonst nicht verwende, hat genau die Auflösung 4 zu 3. Und diese ziehe ich jetzt hier auf dieses Fenster, passe es an Ja, und dann haben wir hier ein Webcam-Bild mit einem unterlegten, Moment, mit einem unterlegten Schatten. Mal schauen, dass das gut passt. Ja, das ist also mein Webcam-Bild. Und jetzt füge ich hinzu ein weiteres Bild und das wird die sogenannte, es ist die Bauchbinde für Video, das heißt, das zur Identifikation dient. Bauchbinde ähm, für das Video, okay. Ähm, und jetzt habe ich Ihnen unterschiedlichste Farben abgelegt, also es gibt diese Bauchbinde einmal in der Farbe Rot dann Pink, Grün Blau und wenn ich mich nicht recht täusche, sollte auch noch ein äh, äh, Moment Rot, Pink, Grün, Blau ein Grau dabei sein aber dann geht es vielleicht jetzt auch mal gerade ohne, das heißt ich öffne das jetzt mal, das wäre das Rote Halt, Moment War das Falsche? Die Kamera nur, ich brauche nicht das. Ach, da haben wir es. Ja, ich nehme das, das rote dazu und hätte jetzt eine transparente Bauchbinde zu meinem Video. Das heißt, wir sehen hier, Sie müssen das Video noch ein, bisschen, müssen wir noch ein bisschen kleiner machen, damit es hier in dieses Fenster ideal reinpasst. Probieren Sie sich da ein bisschen aus, ähm, damit. Äh, klar ist das äh, wie das ganze für sie funktioniert so gut halt so also ist doch fast hübsch also ah, sie sehen schon das ist da verschwende ich jetzt keine zeit damit ähm, äh, das noch äh, können sie auch noch so machen so, so jetzt passt ein video und ähm, Bauchbinde ideal hinein und dann Produzieren wir noch einen Text. Ähm, okay. Ähm, hier nehmen wir die Open Sans. Als Hausschriftart der TU Dresden. Die müssten Sie sich bitte im Netz besorgen, wenn Sie sie noch nicht auf Ihrem Rechner installiert haben. Die Open Sans. Da. Äh, machen die mal fett. Okay. Hier. Ihren Namen hinein. So. Da den Namen hinein. Hier sind natürlich sind Ihnen natürlich keine, keine Grenzen gesetzt, ja? Keine Grenzen gesetzt. So, Ihr Name. Und dann sei Ihnen empfohlen, dass Sie noch eine. So, ist besser. Und dann sei ich Ihnen auch empfohlen, dass Sie noch eine Lizenz ergänzen. Und bei mir ist das die Lizenz äh, CC BY 4.0 International. Dazu sage ich auch in dieser kleinen Reihe noch etwas, warum Sie bitte auf Open Educational Resources gehen sollen. CC BY 4.0 international, national, okay, das ziehen sie auch mit hier rüber, machen sie ein bisschen kleiner noch, Ups, das wollte ich natürlich nicht, noch ein bisschen kleiner, so, Probieren Sie es hier ein bisschen aus, bis Sie das für Sie optimale Setting gefunden haben. Das ist nicht schwer. Und jetzt haben Sie den Kamerahintergrund und Sie haben die ähm, Bauchbinde mit dem, mit dem Namen angelegt. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ähm, die Präsentationsvorlage. Und die bauen wir, äh, das ist die 16 zu 9 Standardvorlage, die wir hier verwenden. Und ich würde jetzt ganz kurz zurückspringen zu und würde jetzt einbinden, diese Präsentationsvorlage mit einer Fensteraufnahme, das ist die Präsentation, sehr schön und würde Ihnen jetzt äh, Adobe hier einbetten und zwar natürlich nicht hier oben, sondern Sie müssen bis vor dem Standardhintergrund hintergrund zurückgehen. So, jetzt, das wäre die Präsentationsvorlage mit dem offiziellen Design der Technischen Universität Dresden. Und Sie sehen jetzt schon, Sie können hier in dem Pfeil sich bewegen und haben damit bei OBS ein je passendes ähm, Design. Äh, die Farbe Rot muss ich Ihnen jetzt nicht zwingend ähm, zusagen, deswegen zeige ich Ihnen mal noch die anderen Farben. Also wir haben äh, OBS-Kamera, Bauchbinde, würde ich, äh, es gibt ein schönes Pink. Ähm, danach hätte ich noch anzubieten ein... Moment. Ein Orange. Oder ein Moment ein grün Das haben Sie vielleicht bei Solwignitzki schon gesehen und dann ein grau für die Traditionalisten und schlussendlich noch einen blauton wenn sie sich mit Farbspektren auskennen, wissen Sie auch, dass Sie die Farben noch kombinieren können und dann haben Sie idealerweise, finden Sie die, den Farbton, der für Sie am besten geeignet ist. Und mit dieser Vorlage können Sie die 16 zu neuen Präsentationsvorlagen einfach ähm, ausspielen und benutzen und ich hoffe, dass das eine Hilfestellung ist für die Umsetzung und die Produktion von Input-Videos. Das ist ein ganz eine, ein klein wenig professioneller als die anderen. Dinge, die ich Ihnen hier bisher auf diesem Kanal schon gezeigt habe. Und damit geben Sie auch zu erkennen, zu welcher Institution Sie gehören. Gut, alle diese Files, also die Hintergrundbilder, die Kamera-Hintergrundbilder und die Bauchbinden, also in unterschiedlichen Farben, stelle ich Ihnen in einem SIP-File hier in der Beschreibung des Videos zur Verfügung. Ja, und jetzt, um jetzt nochmal ganz kurz zurückzukommen, zu den asynchronen Formaten, diese Input-Videos selbst, die Sie dann so erstellen und zwar deutlich erkennbar für Ihre Universität oder die Institutionen, der Sie tätig sind. Sie können ja natürlich auch jede andere x-beliebige 16 zu 9 Vorlage nutzen. Die sollte im Mittelpunkt der Vermittlung von Wissen in Ihrer Vorlesung stehen, aber sie kann auch natürlich für Seminare verwendet werden. Wir werden es jetzt nach und nach uns hier erschließen und damit um noch einmal den Bogen zum Anfang zurückzuschließen ziehen ist ein ganz wesentlicher Moment für die digitale Lehre äh, benannt nämlich das Input-Video als eines asynchronen Formates mit dem Sie die Wissensvermittlung aus den Präsenzphasen auslagern können und diese Präsenzphasen die in einem Chat oder in einer Videokonferenz realisiert werden von der Wissensvermittlung frei halten das Ganze hat um das nochmal zu sagen. Natürlich steht jetzt äh, im Wintersemester unter einem unter besonderen Zeichen, denn wenn dieses verkürzt ist, stehen Ihnen für diese Sitzungen insgesamt zwölf Termine zur Verfügung und dann handelt es sich nochmal bei diesen Terminen nicht um vo volle Vorlesungszeiten, nämlich 90 Minuten, sondern für diese Input-Videos sollten Sie 45 Minuten einplanen. Und das heißt, dass man jetzt, wenn man nach den Prüfungen in die Sommerpause geht, ernsthaft darüber nachdenken muss und sollte, wie man vor allen Dingen in den anstehenden Einführungen im Wintersemester bestimmte Aspekte des Curriculums strafft und die Schwerpunkte in den Vorlesungen zu den Einführungen anders äh, setzt und dann konsequent Wissensvermittlung und Übungsphasen voneinander abkoppelt. Ich hoffe, dass das deutlich geworden ist und auch welchen Wert asynchrone Formate dann in einem solchen gewandelten Einführungsformat haben können. Würde es aber hier nicht beim Input-Video belassen, sondern werde jetzt nach und nach noch andere Möglichkeiten vorstellen, die Sie benutzen können in der Vorlesung, um zum einen Wissensvermittlung voranzutreiben, zum anderen aber auch äh, Studierende zu aktivieren und mit Ihnen ins Gespräch zu bringen. Und werde schlussendlich in einem letzten Schritt... Dann auch zum, bei diesen asynchronen Formaten zeigen, welche Hosting-Möglichkeiten wir an der Technischen Universität Dresden dafür haben. Wenn Sie an einer anderen Hochschule arbeiten, lehren und forschen äh, oder studieren, dann mag das jeweils anders sein. Aber so, dass wir ähm, dann hier zumindest erstmal zu den asynchronen Formaten, zu den Input-Formaten einen schönen Block haben. Und diesen Blog dann einbetten in äh, weitere Betrachtungen zur Frage, wie können wir miteinander in Präsenzphasen im äh, virtuellen Raum miteinander kommunizieren und welche Tools und Möglichkeiten gibt es dafür. In diesem Sinne bin ich äh, für heute erstmal ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch und hoffentlich auf bald.